Im heutigen Video testen wir die Sibarist Premium Papierfilter für euch und die Ergebnisse sind überraschend. Hallo hey herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf unserem Kanal dreht sich alles um das Thema Kaffee. Also abonniert gerne für weitere Videos. Der sogenannte Sibarist Fast Specialty Coffee Filter hebt sich dadurch ab, dass er es ermöglicht, die Durchlaufzeit eines handgebrühten Kaffees zu verringern. Dadurch kannst du deinen Kaffee deutlich feiner mahlen, ohne dass er überextrahiert wird. Und das führt zu extrem interessanten Ergebnissen. Die Sibarist Papierfilter kommen in einer hochwertigen Verpackung, die mich sehr an Specialty Coffee Verpackungen erinnert. Sie werden aus 100% Bio Rohstoffen in Barcelona, Spanien hergestellt. Die Papierfilter sind mit dem klassischen Hario V02 kompatibel und sind ziemlich identisch in der Handhabung verglichen mit den regulären Hario Papierfiltern. Ein kleiner Knick an der Prägung und schon kann es losgehen. Ich habe in meinem Test die Hario Papierfilter aus Japan verwendet. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Hario Papierfilter und ich verlinke euch mal ein ausführliches Video hier in der rechten Ecke. In meinem ersten Test habe ich einen Kaffee in V60-Handfilter, einmal mit dem Sieberist und einmal mit dem klassischen Hario-Filter aufgebrüht. Beim Hario-Filter habe ich die Standardeinstellung mit der Kommandante, in meinem Fall 22 Klicks verwendet. Da ich für den Sieberist-Filter einen feineren Malgrad benötigt habe, bin ich zuerst einmal 5 Klicks runtergegangen, um von dort an gegebenenfalls mein Rezept anzupassen. Die Idee war etwas feiner zu malen, so in Richtung Aeropress. Also zuallererst habe ich das Gefühl, dass der Sieberist sich minimal besser dem Handfilter anschmiegt. Versteht mich nicht falsch, also beim V60 ist das auch nicht sonderlich schlecht, nur beim Sieberist einen kleinen Ticken besser. Außerdem fühlt sich der Sieberist Papierfilter sehr, sehr weich an. Der Kaffee mit dem Sieberist Filter hatte zwar einen feineren Mahlgrad, lief aber auch genau 3 Minuten 30 durch, genau wie der V60. Deutlich komplexer, hat mehr Körper. Der, wie Sixi, schmeckt auf jeden Fall etwas cleaner. Dieser hier aber komplexer. Man hat ein süßliches Mundgefühl danach. Bei dem hier hingegen, verglichen zu dem Sibarist, etwas dünner. Man sieht auch in den zwei Tassen, dass der Sibarist deutlich mehr Öl enthält. Ist auch ein bisschen... Dunkler, minimal vielleicht, was auf der Kamera jetzt nicht unbedingt erkenntlich sein wird. Ja. Nein, ich sag dir nicht, auf welcher drin Hm. Schmeckt jedenfalls anders. Der schmeckt irgendwie besser. Der schmeckt dir besser? Aha, aha, aha. Irgendwie aromatischer. Und? Das ist der Sieberes. Ach krass. Das ist der wie sexy. Ja, zum Vergleich. Fühlt mhm. sich gut an. Du kannst dadurch ein bisschen feiner malen. Wenn du magst, ja. darfst du dir noch mitnehmen. Ja, nehm ich mit. <lacht> das es schmeckt. Eine ganze Tasse. Enjoy. Brauchst du ja. noch? Nein, ist fertig. Danke dir. Jetzt, wo er abkühlt, kommt der hier noch mal gut nach. Da kommt die fruchtige Note auf jeden Fall noch mal gut durch. Bei dem kommt der Körper im Kaffee besonders gut durch. Auf jeden Fall ein ganz anderes Mundgefühl, wenn man den trinkt. So. Schön. hat irgendwie vor das schöne sanfte Gefühl gehabt, also hat es sich nicht so grob, grob angefühlt oder so wie die normale wie 60 Papers, das war schön sanft, das war erstmal so ein schöner Eindruck, sage ich mal. Als ich dann, dann mein normales so wie 60 Rezept benutzt habe, habe ich gemerkt, dass es doch ein bisschen schneller, also der Kaffee ist schneller abgetropft, sage ich mal, aber als nachher, als ich ihn probiert habe, hat es mir tatsächlich besser geschmeckt als normal. Und das war wahrscheinlich, weil es hat so eine Klarheit gehabt vom Mundgefühl hier. Der Körper war, also hatte Tiefe, aber war irgendwie sauberer, habe ich den Eindruck bekommen. Und dadurch hat, hat diese Kaffee in meinen Tasten ein bisschen lebhafter angefühlt. Ähm, ja. Axel und ich kamen eigentlich aufs gleiche Ergebnis. Der Kaffee mit dem siberis filter hat etwas mehr Tiefe, etwas mehr Intensität und auch etwas mehr Körper. Beim regulären V60 hast du dafür einen klaren Kaffee, der etwas weniger intensiv ist und etwas weniger Körper hat. Neben Axel haben wir noch Kevin und Jacinta hinzugezogen und hier findet ihr deren Reaktion. Right, It's yeah. a pinch more fruity and has a bit more acidic. It's a finer though. There's more. There's more flavor. Mm. And this is lighter. Yeah, but it has more. That's more balanced than that. I think this has kind of got not much going on. Like it has the taste. characteristic of the Contrary, which is fruity more, more fruity that. That's, cool. that's the fancy filter is. Yeah. Like, the body in this one. I'm going to drink. I do prefer the v 60 Then And you have the V60? And, V60. and you have the uh, Perfect. That one. This one is definitely tasting a lot cleaner. But this has got like a more like nuanced kind of body to it. So I think I'm gonna say that's the Silverist. That's the regular. Basis. Correct! Every single one gets it right. Which one do you prefer? The Sybarist, actually. Yeah, it's a more interesting, juicier kind of mouthfeel, I feel. Yeah. And it also, mm. it's still clean though. Like, it's got a more intense depth of flavor. So, well done, Sybarist. is einfach like, Ja, aber interessant. Also, das ist mal was anderes, ne? Ist man nicht immer nur auf die 60 für angewiesen? Weißt du, wie teuer die sind? Stimmt, teuer. 30. Ne? Für 100 Stück. Das ist doch eine Ansage, ey. dann den Papierfilter ordentlich über mehrere Tage getestet habe, habe ich aus Interesse einfach mal etwas feiner gemahlen. Ich bin dann nochmal zwei Klicks mit der Kommandante runtergegangen auf 15 Klicks. Das war aber eine Nummer zu fein. Bei 3 Minuten und 15 Sekunden entstand unten leider so ein Stau im Papierfilter und dadurch war die Brühzeit bei 4 Minuten 45. Daher ist meine Empfehlung bei der Kommandante mit 17 Klicks zu starten und von dort an dann den Malgrad so ein bisschen anzupassen. Und jetzt werden manche sagen, ich habe gar keine Kommandante zu Hause, was soll ich machen? Meine generelle Empfehlung für jegliche Mühle ist, herauszufinden, was die Standardeinstellung für den V60 ist. Je nach Mühle und deren Einstellungsmöglichkeiten musst du dann schauen, wie fein du malst. Bei der Kommandante kannst du zum Beispiel 5 Klicks feiner malen. Bei der Prolex hingegen gibt es die Möglichkeit, nicht so akkurat einzustellen. Deswegen würde ich zum Beispiel mit 1, 2, maximal 3 Klicks feiner malen. Ich würde aber jetzt sagen, bei 3 Klicks und ähm, der Porlex Mini ist er ein wenig überextrahiert für mein Rezept. Ich würde auf 4 Klicks gehen, was bei der Pollex Mini schon relativ nah an die reguläre malgrad kommt für den V60. 5 ähm, bis 6 Klicks sind das in der Regel. Aber klar, die Porlex ist jetzt nicht so präzise beim Einstellen des Malgrads wie eine Kommandante, kostet aber auch nur ein Fünftel der Kommandante. Ist aber wirklich gut. Also er ist wirklich... Sehr schön intensiv, immer noch extrem fruchtig und süß. Mich hat der Siebares Filter überrascht. Er hebt die Nuancen eines Kaffees sehr gut hervor und gibt einem trotzdem so ein leichtes, weiches Mundgefühl. Verglichen mit dem regulären V60 schmeckt der Kaffee aus dem Siebares Filter etwas runder. Außerdem hat man beim V60 einen klaren Kaffee ohne dieses leichte, weiche Mundgefühl. Auch unsere Baristas und Röster fanden den Siebaris papierfilter super spannend. Macht auf jeden Fall super viel Spaß, mit dem Siebaris papierfilter neue Rezepte auszuprobieren. Zusammenfassend würde ich den Kaffee aus dem Sibarist-Papierfilter wie folgt beschreiben. Man hat einen klaren, runden und intensiven Kaffee, der immer noch ein leichtes, weiches Mundgefühl am Ende dalässt. Wenn man zum Beispiel einen fruchtigen Kaffee wie ich verwendet habe, dann hat er sehr viel Tiefe und sehr viel Süße. Für wen eignen sich also die Sibarist-Papierfilter? Ich würde sagen, für alle, die den V60 sowieso schon lieben und gerne neue Rezepte ausprobieren. Ganz so günstig sind sie auf jeden Fall nicht. Das liegt aber vielleicht daran, dass sie in der EU produziert werden und das aus 100% Bio-Rohstoffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für mehr Videos rund ums Thema Kaffee.